Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder die Vorlesung Bewegungswissenschaft 1 und wir beginnen mit der fünften Vorlesung, die Fertigkeiten und hier dem ersten Schnipsel, die Kontrolle von Bewegungen. Bisher haben wir uns bei der, in der Bewegungswissenschaft vor allem mit Beschreibung von Bewegungen beschäftigt, wie man Bewegungen von außen beschreiben kann. Zum einen quantitativ, zum anderen qualitativ. Jetzt verlassen wir diese Ebene der Beschreibung und gehen über ähm, zu der Fragestellung, wie denn Bewegungen von dem Menschen, von der ausführenden Person tatsächlich kontrolliert werden können. Wie können Menschen Bewegungsaufgaben lösen, ist unsere Erste Fragestellung und dazu müssen wir verstehen, welche Strukturen für die Bewegungskontrolle vorhanden sein müssen, damit eine sportliche Bewegungsaufgabe erfolgreich gelöst werden kann. Wie schon erwähnt, jetzt stehen also die motorischen Fertigkeiten, die wir ja bereits definiert hatten, im Mittelpunkt. Und wir nehmen einen Fokuswechsel von der Analyse, der Aufgabe zu dem Lösungsvermögen vor. Und dazu möchte ich euch zunächst einmal ein paar Definitionen näher bringen. Zum einen die motorische Fertigkeit. Unter einer motorischen Fertigkeit verstehen wir ein inneres, von außen nicht direkt beobachtes Potenzial eines Menschen, Bewegungen auszuführen, die äußerlich als ein Verhalten sichtbar werden, das auf ein spezifisches Ziel zugeschnitten ist. Das heißt also, motorische Fertigkeiten sind irgendwo in uns drin und wir können, was wir beobachten können, sind sozusagen die, die Technikausführungen, aber die Fertigkeit ist ein, ein Vermögen, ein Potenzial, das wir in uns haben. Die Wissenschaft, die sich damit vor allem beschäftigt, nennt sich die Sportmotorik und auch da möchte ich mal kurz eine Definition mitgeben. Unter Sportmotorik verstehen wir diejenige Teildisziplin der Sportwissenschaft, in der die sportliche Bewegung aus funktionaler Perspektive betrachtet wird. Dabei richtet sich das Erkenntnisinteresse insbesondere auf die Fragen, wie es Sportlerinnen und Sportlern gelingt, schwierige Bewegungen zu kontrollieren und wie sich dies durch Prozesse des Lernens und der Entwicklung verändert. Wenn ich jetzt hier von Bewegungskontrolle und von kontrollierten Bewegungen rede, dann klingt das so ein bisschen mechanistisch vielleicht, aber letztlich ist es natürlich schon so, dass niemand von uns sich unkontrolliert bewegen möchte, sondern dass diese unkontrollierten Bewegungen ja im Sport typischerweise unerwünscht sind und dass man eben versucht, Kontrolle über seine Bewegungen zu haben und damit ist sozusagen der Fachausdruck für ein koordiniertes, zielgerichtetes Bewegung, Bewegen eine kontrollierte Bewegung. Und dann komme ich auch schon zur Definition von der motorischen Kontrolle und das ist jetzt erstmal die letzte Definition, die ich euch hier vor Latz knalle. Unter motorischer Kontrolle verstehen wir das nicht direkt beobachtbare, im Inneren zu verordnende Vermögen von Sportlerinnen und Sportlern äußerlich sichtbare Bewegungen willkürlich und mit zuverlässiger Zielsicherung auszuführen. Willkürlich. Bedeutet so viel wie, dass sie das auch tatsächlich wollen. Dass es nicht irgendwie so ähm, ungewollt aus ihnen heraus purzelt. Ähm, und mit zuverlässiger Zielsicherung ist eben das Kennzeichen einer kontrollierten Bewegung. So, und wenn wir uns jetzt um die Fragestellung kümmern, wie kontrollieren wir Menschen denn unsere Bewegungen, dann ist das tatsächlich eine Frage, die typischerweise durch ein, eine Modellierung beantwortet wird, weil wir das so ganz genau nicht verstehen können, weil da ganz viele verschiedene Prozesse eine Rolle spielen und deswegen machen wir uns eine Vereinfachung dieser, ähm, dieser Prozesse. Und diese Vereinfachung nennt sich ein wissenschaftliches Modell oder auch ein Bild davon. Und dieses ähm, wissenschaftliche Modell hängt tatsächlich auch zusammen mit dem jeweiligen Menschenbild, was in der Gesellschaft und in der Wissenschaft gerade vorherrschend ist. Und ich will euch mal deutlich machen, wie Theorien zur Psychologie, aber auch eben zur Bewegungswissenschaft ähm, abhängig sind von dem Bild, was man sich vom Menschen macht. Und witzigerweise ist das typische Bild, was man sich von einem Menschen macht, immer das, was gerade der allerneuesten technischen Errungenschaft ähm, sich da anlehnt. Also nicht, nicht ganz immer, aber doch relativ häufig und das ging schon los vor einiger Zeit, da war es die Dampfmaschine, die das neueste technische Gerät war. Ihr seht hier eine kleine Abbildung und diese Dampfmaschine wurde eben als Metapher, als Bild genommen für die Verarbeitung von Info- oder für die ja, für, die für das menschliche Wesen und bei der Dampfmaschine ist es so, ähm, da wird Dampf in einem Kessel erhitzt und der dehnt sich immer aus und wird immer, übt immer mehr Druck aus, bis dann irgendwann mal der Kolben hochgeht ähm, und dann entweicht dieser Druck und dann geht der Kolben wieder runter und dann gibt es wieder neuen Druck und so geht das hin und her. Und dieses ähm, Druck entstehen lassen, das war sozusagen die Metapher, die beim Menschen ähm, auch angenommen wurde. Und dieser Druck, den jeder Mensch hat, der nennt sich in der Psychologie dann Trieb. Und ihr kennt bestimmt die Idee, dass kleine Kinder sowas wie so einen Bewegungstrieb haben. Und dieser Bewegungstrieb kommt eben auch daher, dass da Druck im Kessel ist und wenn die dann die ganze Zeit stillsetzen müssen, dann steigt der Druck und irgendwann pff, braucht dieser Kessel ein Ventil. Und dieses Ventil wäre dann ähm, die Bewegung in der großen Pause und dann bewegen sie sich und toben rum und dann ist wieder Druck aus dem Kessel raus. Und dann, ähm, ja, dann können sie wieder still sitzen und zuhören. Das wird bei ganz vielen menschlichen Bedürfnissen angenommen ein Trieb den Hunger zu stillen oder noch mehr den Sexualtrieb zu stillen. Das sind alles solche Situationen, in denen man stark unter Druck gerät, wenn man lange keinen Sex mehr hatte. Und dann ähm, pff, entlädt sich das wieder. Wichtig zu wissen, das kommt von der Dampfmaschine. Und es ist ja nicht so ganz falsch was damit gemeint ist. Also man beobachtet ja wirklich bei Kindern, dass wenn sie lange still sitzen, dass sie dann zappelig werden und irgendwie so eine Art ähm, Bewegungsdrang haben, den sie auch irgendwie, dem sie gerne nachkommen würden. Aber wie gesagt, dieses Konzept von einem Trieb, das dann entlassen wird, kommt von der Dampfmaschine. Ja, ist im Moment nicht mehr so aktuell, weil auch die Dampfmaschine vielleicht nicht mehr so aktuell ist. Ein weiteres Bild ist die sogenannte Black Box. Die Black Box ist nun nicht so wirklich eine super technische Errungenschaft, aber ähm, wurde von den Behavioristen als zentrale Metapher für den Menschen genommen und diese Black Box ist sozusagen ein schwarzer Kasten, in den man selber nicht reingucken kann. Das einzige was man machen kann ist ähm, Reize reingeben und gucken was für Reaktionen rauskommen. Und das Ganze war also stark beschränkt auf Reizreaktionslernen und da ist es dann auch relativ unerheblich, ob es sich dabei um Tauben oder um Katzen oder um Menschen handelt. Alle sind so eine Art Blackbox und man steckt Reize rein und guckt, was für Reaktionen rauskommen und alle Lebewesen wie sozusagen eine Reizreaktionsmaschine. Man hat aber dann schon mal festgestellt, dass das, was innerhalb der Blackbox passiert, ja dann doch sich von Mensch zu Mensch unterscheidet und dass manche so Reize reinkriegen und eine ganz andere Reaktion rauslassen als andere Menschen, die die gleichen Reize kriegen, aber eben auch eine andere Reaktion rauslassen. Das zweite war, dass diese Lernmechanismen, die ihr wahrscheinlich schon in der Psychologievorlesung gehört habt, instrumentelles Konditionieren oder klassisches Konditionieren, also diese ganze Konditioniererei, dass die nicht so richtig gut funktioniert, weil man erklären möchte, wie Menschen Sprache lernen, weil das Sprechen, die Bewegungen mit der Zunge und den Lippen ist eine relativ komplexe motorische Angelegenheit und die ist eben über einfaches Verstärken oder Belohnen und so weiter nicht gut erklärbar ähm, und schon erst recht nicht ähm, das Erlernen von grammatikalischen Konstruktionen und insofern ist also diese Metapher der Black Box so ein bisschen angezweifelt worden und viel dabei geholfen hat, dass es Computer entwickelt wurden ähm, und damit war die Zeit reif für ein neues Menschenbild, für eine neue Metapher, nämlich der, des Computers und dessen Art der Informationsverarbeitung. Und dieses Menschenbild nennt man auch das Informationsverarbeitungsparadigma. Und die Idee war, dass Informationsverarbeitung das Zentrale ist, was Menschen so kognitiv machen auch Tiere, aber da geht es eben vor allem um Menschen, weil deren Verarbeitung eben deutlich komplexer sein soll als bei Tieren. Und dass es aber eigentlich wurscht ist, in welcher Hardware diese Informationsverarbeitungsprozesse implementiert sind, die Grundlagen sind immer die gleichen. Und die Grundlagen sind die, dass irgendwie Information reinkommt und diese Information wird verarbeitet, und die kann dann auch noch gespeichert werden. Dabei gibt es so einen Arbeitsspeicher, der das gerade bereithält, was sozusagen verarbeitet wird, und einen Langzeitspeicher, in dem für lange Zeit das gespeichert wird, was man lange behalten kann. Und dann gibt es noch sowas wie eine Ausgabe. Ich glaube, auf der nächsten Folie habe ich das auch noch mal so stehen. Genau. Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe. Und bei der Eingabe ist es halt beim Computer so, dass man über die Tastatur Informationen eingibt. Beim Menschen gibt man die über die Sinnesorgane ein. Die Verarbeitung im Computer ist die CPU, die Central Processing Unit, in Verbindung mit einem Programm, was da abgearbeitet wird. Und beim Mensch ist es das zentrale Nervensystem, was sozusagen diese Funktion der CPU hat und für die Ausgabe als Bewegung halt so etwas wie Motorikprogramme. Und die Ausgabe ist beim Computer eben so eine Darstellung auf dem Monitor oder auf dem Drucker und beim Menschen eben über Bewegung. Ja. Aber auch diese ähm, Sichtweise kann man durchaus anzweifeln, warum man das mit Recht